Kannst du dich erinnern, als noch keine Autobahn da war? Als ich jünger war, sind wir immer zu Fuß durch den Wald in die Schule gegangen. Damals hat noch jeder den anderen gekannt und gerne geholfen. Hier ist es so herrlich ruhig und ich habe alles, was ich tagtäglich brauche, quasi vor der Haustür. Das Wichtigste für mich ist, dass wir die Wälder und Wiesen als Erholungsraum erhalten. Für mich als Mutter ist es super in Hart, dass es alle Sportangebote auf einen Fleck gibt. Ich brauche und will gar kein Auto mehr. Das ist nichts für unsere Generation. Ich würde gerne eine Mountainbike-Strecke im Wald haben. Meine Freunde kommen aus Graz zu uns zum Volleyball spielen. Wenn ich groß bin, sind da noch genug Bäume in Hart? Bitte macht mehr Zebrastreifen, man kommt ja kaum über die Straße. Ich wünsche mir ein Freibad oder ein Schwimmdeich. Ich will mit dem Fahrrad in die Schule fahren können. Und was wünschst du dir?